So, hier geht es jetzt um die Aufgliederung in funktionale Teilaktionen als eine methodische Maßnahme zur Unterstützung des Neulernens. Also, wie funktioniert das Prinzip der Aufgliederung in funktionale Teilaktionen? Sie funktioniert bei zu komplexen Bewegungen, also wenn die Komplexität das Überforderungskriterium ist und Dabei werden einzelne Teile zunächst isoliert geübt und danach als Ganzes zusammengesetzt. Ähm, wenn die sequentielle Komplexität hoch ist und die wechselseitige Abhängigkeit gering ist, dann bietet sich diese methodische Maßnahme insbesondere an. Ähm, die wechselseitige Abhängigkeit wird auch gerne einmal Entschuldigung, Organisationsgrad genannt und den Organisationsgrad, den definiere ich euch in der oder zeige ich euch, was das ist in der nächsten Folie. Wenn Bewegungsteile stark voneinander abhängig sind, dann handelt es sich um einen hohen Organisationsgrad. Also zum Beispiel ein anderthalbfacher Salto vom 1-Meter-Brett oder hier haben wir einen einfachen Salto rückwärts vom 1-Meter-Brett. Der, da sind Absprung, Salto und äh, Landung, sagt man Landung beim Wasserspringen? Eintauchen, sagt man da eher, ähm, sind stark voneinander abhängig und insbesondere auch nicht ähm, zu zergliedern in Teilaktionen, ähm, deswegen eignet sich da das natürlich nicht so besonders gut. schön noch mal ein bisschen animiert. Ähm, ähm, das heißt, eine serielle methodische Übungsreihe ähm, würde die einzelnen Teilaktionen hintereinander üben. Da gibt es zwei verschiedene Arten. Das eine ist die Teil-Ganzes-Methode, wo ich zuerst einige Teile der Bewegung isoliert übe und die dann nach zusammensetze oder die Ich-Packe-Meine-Koffer-Methode, äh, wo man zunächst mal zum Beispiel die erste Aktion äh, übt, dann die erste plus die zweite Aktion zusammen, dann die erste, zweite und die dritte Aktion zusammen, wie das bei diesem Kinderspiel Ich-Packe-Meine-Koffer auch funktioniert, bei dem man ja immer alles, was man in den Koffer tut, aufzählen muss, inklusive das, was die Vorgänger auch in den Koffer reintun wollte. eine andere Möglichkeit ist eine funktionelle methodische Übungsreihe, das bezieht sich auf die Funktionen der Teilaktionen nach Göhner, was ich in einem sehr frühen Schnipsel euch schon mal beigebracht habe. Ich komme jetzt mal zunächst zu der seriellen Übungsreihe, das Lehren nach einer Bewegung nach zeitlichen Gesichtspunkten, zum Beispiel von vorne nach hinten, Bewegungsteile, die in der Gesamtbewegung zuerst ausgeübt werden, werden auch zuerst gelehrt und geübt, zum Beispiel beim Weitsprung. Da übt man zuerst den Anlauf, danach Anlauf und Absprung und dann den Flug und danach dann die Landung. Ähm, hier nochmal die Kofferpackmethode bei der Wende im Schwimmen. Ich hoffe man kann das erkennen, aber auch das wird schon gehen. Und hier sind mal zwei verschiedene serielle äh, Methoden dargestellt. Die Übung 1 ist Anschwimmen, die Übung 2 ist Anschwimmen, Anschlagen und dann die Rolle machen. Äh, Übung 3 ist Anschwimmen, Anschlagen, Rolle und Abstoßen. Man kann das aber auch sozusagen von hinten nach vorne machen, dass man zuerst das Abstoßen übt, danach ähm, die Rolle und dann das Abstoßen und danach das Anschwimmen und die Rolle und das Abstoßen. Wie man das genau macht, das hängt natürlich schon ab von der tatsächlichen Bewegungstechnik. Es hat verschiedene Vorteile. Wenn man mit dem Beginn der Technik anfängt, dann kann man sich zumindest sicher sein, dass immer ähm, die Voraussetzungen gegeben sind für die nächstfolgende Übung. Also wenn zum Beispiel ähm, beim Weitsprung, wenn ich da mit dem Absprung anfangen würde, ohne dass ich den Anlauf vorher habe, dann ist das ähm, ein relativ schwieriges Unterfangen, weil der Anlauf einfach nun mal eine zentrale Voraussetzung für einen vernünftigen Absprung ist. Ähm, und deswegen würde ich also beim Weitsprung erst erstmal mit dem Anlauf anfangen. Der Vorteil bei einer ähm, Gliederung von hinten nach vorne ist hingegen der, dass sozusagen der Endeffekt, den ich eigentlich bewirken will, ähm, idealerweise schon gleich hier erlebt wird und ich dann sozusagen ähm, nur noch die Bewegung nach vorne hinaus verlängere, aber der, der angezielte Effekt, der ja ganz wichtig ist für ähm, die Bewegungskontrolle, der ähm, wird von Anfang an sozusagen aufgerufen. Die funktionale Übungsreihe hingegen hierarchisiert äh, die Wichtigkeit für den Bewegungserfolg, ähm, die Teilaktionen, die die Hauptfunktion sichert, Oh, das ist falsch. Die Hauptfunktion selber soll auf RL-Fälle zuerst gelehrt werden und geübt werden. Das werde ich mal in der nächsten Version verbessern. Also zunächst einmal wird die Hauptaktion gelehrt und danach die Teilaktionen, die die Hauptfunktion sichern, hinzugenommen. Diese Teilaktionen werden auch kritische Hilfsaktionen von Göhner genannt. Beispiel beim Hochsprung, die Hauptfunktion ähm, ist die Lattenüberquerung und die Hauptaktion ist damit das Einnehmen der Brückenposition und wir wissen auch, ähm, dass man da ähm, immer nachfragen kann ähm, und die Hauptfunktion ist natürlich dadurch gekennzeichnet, dass sie das eigentliche Bewegungsziel erreicht. Ähm, wenn ich eine funktionale Übungsreihe mit dem Hochsprung mache, dann würde zunächst ähm, isoliert die Hauptaktion geü geübt, ähm, also in, ähm, beim Hochsprung zum Beispiel das Einnehmen der Brückenposition ähm, und danach die kritischen Hilfsaktionen zum Beispiel der Absprung beim Hochsprung. Also zum Beispiel, ähm, ja, wie folgt: ähm, Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Hauptaktion zunächst üben möchte, ohne die Hilfsaktion dazuzunehmen, die kritische, dann funktioniert das natürlich nicht, weil per Definition diese kritische Hilfsaktion ähm, Voraussetzung ist für die Hauptaktion. Dabei hilft mir dann, den Effekt der kritischen Hilfsaktion durch Hilfsmittel zu ersetzen. Und dieses Hilfsmittel wäre in diesem Fall hier ähm, ein Tonkasten, so ich also von dem Tonkasten über die Latte mich mit einer Brückenposition bewege ähm, und damit die Funktion ersetze, die eigentlich Anlauf und Absprung hat. Vergleichen wir nochmal diese verschiedenen Arten der Übungsreihen, dann habe ich hier ähm, die serielle Übungsreihe als Teil-Ganzes-Methode, dort übe ich zunächst den Anlauf, dann übe ich den Absprung, dann übe ich die Lattenüberquerung, dann übe ich die Landung und danach setze ich das Ganze zusammen. Ähm, bei der Packe meiner Koffermethode ist, mache ich erst den Anlauf, dann Anlauf und Absprung, dann Anlauf, Absprung und Lattenüberquerung und dann Anlauf, Absprung, Lattenüberquerung und Landung. Wenn ich eine funktionelle Übungsreihe nehme, äh, dann würde ich zunächst die Lattenüberquerung üben, danach Absprung und Lattenüberquerung, dann Anlauf, Absprung und Lattenüberquerung und Anlauf, Absprung, Lattenüberquerung und Landung. Ähm, zugegeben, das Ganze ist ein bisschen akademisch. Ähm, zum Beispiel ähm, wird man natürlich nie eine Lattenüberquerung hinkriegen, ohne doch irgendwie schon eine Landung mit dabei zu haben. <lacht> man kann natürlich die Technik der Landung ähm, etwas später schulen. Auf der anderen Seite ist es aus Sicherheitsgründen durchaus angeraten, auch schon, ähm, wenn man die Lattenüberquerung macht, etwas zur Landung zu sagen damit man sich nicht mit dem Knie die Zähne einschlägt oder andere Verletzungen davon trägt. Aber hier, so wie es da steht, ist es... Oh, jetzt muss ich hier gerade mal den po Pointer aufmachen. Ich sehe schon, ich habe eben mit der Maus gezeigt und ihr konntet das gar nicht sehen. Ähm, so wie es hier da dasteht, als Teil ganzes Methode, also ich packe meine Koffermethode oder Lehre nach Funktionen, ähm, ist das so, wie so würde es nach der reinen Lehre geschult, ihr das dann tatsächlich im Unterricht durchführt. Das hängt jeweils von den Gegebenheiten und den tatsächlich spezifischen Techniken ab. Noch einmal ein Beispiel, Volleyball Angriffsschlag, wie schon mal erwähnt, eine hohe serielle Komplexität, allerdings ist der Organisationsgrad nicht besonders hoch. Hier haben wir verschiedene Phasen, die wir unterteilen können. Wie kann ich das am besten machen, wenn ich das in der Schule durchführen möchte? Überlegt mal kurz, welche methodische Übungsreihe eignet sich am besten. Ich sage mal so: Von der Idee her ist es schlau nach Funktionen zu lehr lehren, das heißt ähm, das Wichtigste des, ähm, des, der Bewegungstechnik zuerst zu schulen, weil das hat auch noch nebenbei einen pädagogischen Effekt, dass die Lernenden merken, warum sie denn solche Teilbewegungen tatsächlich eigentlich durchführen, weil das nämlich dann hilft, die Hauptfunktion besser zu erreichen. Ähm, beim Volleyball-Angriffsschlag würde das folgendermaßen gehen, dass man zunächst die Schlagbewegungen lernt, dass man den Ball aus der Hand auf den Boden schlägt, dann vielleicht an die Wand und dann kommt er zurück und dann fängt man ihn wieder und wenn man das ein bisschen besser kann, dann kann man auch mehrere Schläge an die Wand ähm, durchführen. Ähm, immer auf den Boden an die Wand und dann kommt er wieder zurück. Ähm, und so kann man die Schlagbewegung üben. Ähm, und dann kann man, wenn die Schlagbewegung sitzt, vielleicht doch besser von vorne nach hinten gehen ähm, und das mit kofferpack machen, dass man zunächst einmal den Anlauf schult. Ähm, und dann Anlaufachsprung mit Schlagbewegung. So wäre das eine sinnvolle Sache. Also das hatten wir ja hier schon mal. Ähm, welche Form der Verkürzung der Bewegungslänge durch eine Aufgliederung und funktionale Teileinheiten ist denn nun die geeignetste? Ähm, da ähm, habe ich ja einiges schon eigentlich zu gesagt. Und damit ähm, beenden wir diesen Schnipsel hier und zu den anderen methodischen Maßnahmen komme ich im nächsten Schnipsel.